Praxis Family checkt, heute geht's um Schmerz. Liebe Grüße, hier ist der Matthias von die Praxis Family. Ja, um Schmerz. Ähm es geht heute um etwas, das ich äh, gerne oder über das ich gerne sprechen möchte. Ich hätte es selber nicht erwartet, nicht gedacht. Ich bin von vielerlei Seite darauf hingewiesen worden, habe dann letztendlich irgendwann mal persönlich zugeschlagen und hatte dieses, dieses Produkt, über das ich jetzt spreche, irgendwann dann tatsächlich zu Hause liegen und über bestimmt ein Jahr nicht angefasst. <lacht> es lag einfach da. Ich wusste nichts damit anzufangen, bis bis tatsächlich der Moment kam, wo ich selber eine, eine, eine, eine Rückenverspannung hatte durch den Sport. Ich habe ähm, beim, beim Kampfsport, habe ich mich ein bisschen verletzt an der Rippe und dadurch hat sich der Rücken verspannt und ich habe diese Verspannung nicht gut in den Griff gekriegt. Wir haben ganz viele verschiedene Sachen versucht, die wir so können tatsächlich. Es ging von Schröpfen über Massagen über verschiedene Liebscher, Brach, Dorn und Preuß, also ganz viele verschiedene Dinge, es hat irgendwie nichts geholfen. Da war ich tatsächlich so ein bisschen ratlos und habe mich erinnert, ey, du hast doch da was liegen. Was war das? Das waren die Akupressurmatten von Pranamatt. Und äh, da habe ich dann gesagt: pff, Scheiß drauf, <lacht> was kostet die Welt, ich probiere es. Ja, und tatsächlich hat das richtig gut funktioniert. Ich habe das einmal angewendet und es war schon besser. Beim zweiten Mal, nach dem zweiten Mal anwenden, waren die Schmerzen weg. Und das habe ich dann tatsächlich mit in den Praxisalltag einbezogen. Ähm, habe mich quasi an mir selbst überzeugt und habe es dann aber natürlich versucht zu, zu ähm, wiederholen, diese Effekte auch mit Patienten, die ähnliche Themen haben und siehe da, das funktioniert richtig gut. Diese Matte, diese Pranamat, ähm, das ist eine Akupressurmatte mit einer Anordnung von so kleinen Lotusblüten, äh, Blüten, die so, so Stacheln haben. Stachelmatte, sage ich immer gern dazu. Und diese Stachelmatte äh, sorgt dafür, dass bestimmte Reize gesetzt werden ins Gewebe. Ich kenne schon Akupressur, ich kenne Akupunktur, ich kenne auch die Neuraltherapie, die mit Injektionen bestimmte Schmerzreize und Impulse setzt im Gewebe, äh, beziehungsweise mit Stoffen natürlich auch arbeitet. Das kenne ich alles. Und das Interessante ist natürlich, die Wissenschaft dahinter kenne ich auch. Das heißt, ich weiß ganz genau, dass dadurch eine Reaktivierung des Gewebes in, in, in den Raum steht. Dass dadurch die Durchblutung verbessert wird. Wenn man bestimmte Schmerzimpulse setzt an bestimmte Stellen, verbessert sich die Regeneration. Das ganze Körpersystem will an dieser Stelle dann Heilung erzeugen, wird aufmerksam gemacht auf diese Stellen, kommt zu diesen Stellen und regeneriert dort, wo es vorher vielleicht einen blinden Fleck hatte also wo vorher Schmerz entstanden ist. Durch die Förderung der Durchblutung, die ebenfalls durch diesen Schmerzimpuls angeregt wird, wird natürlich das ganze Gewebe und Milieu an der Stelle verbessert. Das heißt, was richtig klasse funktioniert ist, wenn ihr Symptome habt und nutzt diese Matte, ihr werdet merken, an dieser Stelle wird besser durchblutet und kommt mehr Heilung hin. Der das Schöne daran ist, es ist blutlos, das heißt es wird keine Verletzung gesetzt wie bei der Akupunktur oder bei der Neuraltherapie. Und das kann jedermann zu Hause machen, das ist echt einfach zu machen. Und äh, ich, ich, also ich kann es dringend empfehlen. Was ich, was ich merke, ist äh, bei der Akupressur, was zusätzlich dazugehört, ist ja diese Aktivierung der Meridiane und der Energien. Das heißt, was entsteht, ist ein, ein starkes Gefühl von Energiezugewinn und von, äh, von Wärme. Also am Anfang ist es sehr ungewohnt, sich auf so eine Matte zu legen. Man kommt sich so ein bisschen vor wie so ein Farkier, der irgendwie auf so einem Nagelbrett liegt. Das darf man auch nicht übertreiben, vielleicht auch erstmal mit einer Decke dazwischen oder mit einem Handtuch oder Kleidung. Äh, später, wenn ihr dann geübter seid, könnt ihr euch wirklich mit der nackten Haut drauflegen. Und das ist unglaublich, was das für einen Effekt macht. Ich habe mir das mittlerweile auch ohne Schmerzen angewöhnt, dass ich das regelmäßig morgens mache. Das heißt, äh, wenn, ich, wenn ich aufwache, nehme ich mir für 10 Minuten die, diese Matte, ich habe dieses Kopfkissen noch und das Fußding dabei und lege mich da drauf und mache den Wecker für 10 Minuten an und meditiere noch ein bisschen auf dieser Matte und dann bin ich wirklich sowas von von Energiegeladen, wenn ich dann aufstehe, das ist richtig, richtig klasse. Aber besonders, wenn ihr Verspannungen habt, wenn ihr Schmerzen habt, Muskelkater, äh, chronische Schmerzthemen, dann hilft das. Sehr, sehr gut. Also ihr könnt es probieren. Natürlich kann man es auch nachtesten. Ja, wir bieten ja die Testmethode an, die wir auch lehren, die Praxis-Family-Testmethode. Und damit kann man auch prüfen, ist das für mich geeignet oder nicht. Also wer diese Methode beherrscht, kann das erstmal testen, natürlich, bevor sich das besorgt. Aber ich glaube, dass man damit keinen Fehler macht, sondern wirklich sich immer in jeder, in jeder Situation Gutes tut. Wer keine Schmerzen hat, keine Symptome hat, kann das machen, um die Energie zu verbessern, die Durchblutung zu verbessern, und äh, langfristig dafür zu sorgen, dass das Gewebe auch gesund bleibt. Und wer Probleme hat, wird erstaunt sein, wie gut es hilft, diese Probleme in den Griff zu kriegen. Man muss natürlich unterscheiden, äh, sind diese Probleme und Schmerzen jetzt muskulär faszienbedingt oder sind sie tiefer bedingt, also im Gelenk. Bei bestimmten Schmerzerkrankungen wirkt das natürlich nicht einfach so, da braucht es noch andere Maßnahmen dazu, um das in den Griff zu kriegen. Aber für die Behandlung des Gewebes, da wo auch eine Massage helfen würde oder andere Dinge, ist das für die Selbsttherapie auf jeden Fall gut geeignet. Kann ich nur empfehlen, dicker Daumen nach oben für die Pranamet.